Instagram ist eine kostenlose App zur Veröffentlichung von Fotos und kurzen Videos. Und dabei gibt es viele Tools, mit denen man diese Fotos und Videos bearbeiten kann, wie zum Beispiel Filter oder man kann Emoticons oder Schriftarten einfügen. Mit Hashtags kann man die Fotos bestimmten Themen zuordnen. Und die Nutzungsmöglichkeiten erweitern sich ständig. Seit kurzem gibt es die sogenannten Instagram Stories, also kurze Videogeschichten, die man mit anderen teilen kann. Inzwischen gibt es sogar die Funktion eines Livestreams. Auf dem Startbildschirm sieht man neben den Stories ganz oben auch die Bilder der Profile, die man abonniert hat, denen man folgt. Und dabei sind die Inhalte, die Menschen auf Instagram teilen, so vielfältig wie die Menschen eben selbst. Von den Katzenbildern über Naturfotos, über Foodblogger, die ihr Essen fotografieren, bis hin zu den neuesten Stars und Sternchen findet man dort alles, was man sich vorstellen kann. Besonders reizvoll finden Jugendliche übrigens Instagram, weil sie sich dort mit eigenen Bildern in Szene setzen können. Und sie können sich ausprobieren. Mit zahllosen Filtern und Bearbeitungsmöglichkeiten können sie sozusagen das Allerbeste aus sich rausholen. Die Bilder werden dann mit dem Hashtag markiert und geteilt. Und mehr als den Hashtags sind dabei keine Seltenheit, man möchte eben durch sie gefunden werden. Aber Sie als Eltern sollten darauf achten, dass auf Instagram eben nicht alle Inhalte für Ihr Kind sinnvoll sind. Auch können Bilder kommentiert werden oder persönliche Nachrichten geschrieben werden. Das sind nicht immer nur positive Meldungen, sondern auch Beleidigungen und unangemessene Anmerkungen oder Versuche der Kontaktaufnahme können darunter sein. Aus diesem Grund sollte Ihr Kind wissen, wie man Inhalte meldet oder Profile blockt. Und genauso wichtig ist es, dass Ihr Kind selbst entscheidet, wer seine Inhalte sieht und wer sie kommentieren darf. Denn grundsätzlich ist Instagram so eingestellt, dass alle Fotos und Stories öffentlich für jedermann sichtbar sind. In den Profileinstellungen kann man jedoch das eigene Konto auf Privat stellen. Wenn dann Personen das eigene Profil abonnieren wollen, muss Ihr Kind also dem zustimmen und hat somit mehr Kontrolle über die eigenen Bilder und die Reaktionen anderer darauf. Wichtig ist auch, dass ihr Kind weiß, welche Bilder angemessen sind und welche eben nicht. Es geht nicht darum, möglichst viel Haut zu zeigen und auch überhaupt gar nicht darum, irgendwelche bekannten Instagrammer, die inzwischen mit ihren Profilen durch Werbung Geld verdienen, nachzueifern, sondern es geht eher darum, die eigenen Interessen und Vorlieben mit anderen zu teilen. Deshalb die Bitte, diskutieren Sie mit Ihrem Kind auch darüber, was angemessen ist und was nicht.